Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem-Podcast Episode 398. Ich bin Jörn Schaar und, und ihr, ihr seid, seid es nicht. nicht. Wir waren im Urlaub gewesen und deswegen sind wir zu zweit. Ja, hallo, obwohl wir zu viert im Urlaub waren. Ja, aber äh, nicht jeder... Wollte oder konnte an dieser kleinen Produktion teilnehmen. Frau Hund zum Beispiel kann nicht sprechen. Ja, sie ist auch sehr müde. Sagst du Frau Hund? Eigentlich nicht. Eigentlich sage ich Fräulein Hund. Du sagst Fräulein zu ihr. Wir waren im Urlaub. Und es war sehr schön. So, danke fürs Zuhören. Okay, schön, Tschüss. dass ihr wieder dabei war. Okay, warte. Wollen wir aufzählen, was schön war? Äh, ja, das ist eigentlich der Plan gewesen: Hotdogs, Pommes. Hier diese... Sandwiches. Ja. Rumkugel mit Lakritz-Flavor. Mm. Jetzt verraten wir es. Also Mit Hotdog haben wir schon Away gegeben. Hast du irgendwas mit Fisch gegessen eigentlich? Nee. <lacht> nee. nee? Hast du verpasst? Ja. Komm, los, zurück. <lacht> zurück nach Schweden. <lacht> Fisch essen. Ja, wir waren in Schweden im Osterurlaub zwei Wochen im Wohnwagen und wir sind losgefahren am Ostermontag äh, mit einer ersten Etappe, die uns nach Kopenhagen geführt hat. Das ist Dänemark. Das ist noch in Dänemark. Also damit keine Verwirrungen auftauchen. Ihr wisst das, wir wissen das auch. Da haben wir gekämmt in einem alten Vor. Darf ich kurz was sagen? Los. Ich finde es faszinierend, wie sich dein Tonfall verändert, sobald du auf deine Notizen guckst. Ist das so? Ja. Da bist du, so, also, ja. Verrückter Wett. Wir haben in einem alten <lacht> Vor gekänzt. In einem alten Vor. <lacht> Von 1848. <lacht> Jedenfalls ist da jetzt ein Campingplatz drin. Und die waren komplett irre, denn die haben überhaupt keinen Bock auf Kundenkontakt. Auf Menschen. Also voll nicht. Auf der Homepage steht, man soll auf jeden Fall buchen. Und weil sehr viele Leute kommen und enttäuscht wieder nach Hause fahren müssen, weil sie nicht gebucht haben, weil das Ding voll ist. Die enttäuschten Gesichter wollen die sich schon gar nicht reinziehen. Richtig. Man kriegt also eine Mail, da ist der Buch und der Zugangscode für die Schranke und die Dusche und für alles und der Satz, diese Buchungsbestätigung wird 99% ihrer Fragen beantworten. Bitte belästigen Sie uns nicht. Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie nochmal nach. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie auch nicht an. <lacht> Jeder macht einfach sein Ding. Fertig. So. Und wenn Sie doch Fragen haben, kommen Sie einfach morgens um neun in unseren kleinen Kiosk, dann singen wir Morgenlieder. Das haben wir verpasst, Ja. weil es war Urlaub und oh, 9 Uhr ist ja eine einstellige Zahl. wie man Furchtbar. Schon, ja, ja äh, Details zu den Campingplätzen, habe ich gedacht, machen wir mach einfach im Camping caravan Podcast da, wo Sie hingehören. Ähm, wir sind durch Kopenhagen gelaufen und haben uns die Stadt angeguckt, weil wir die beide noch nicht kannten, was eigentlich ein Skandal ist. Ich war wohl mal als Baby da. Verrückt. <lacht> und hast du was gesehen denn? Ich, ich glaube alles. Ja. Ich meine Eltern kennen haben wir alles uns angeguckt. Wir waren bestimmt zumindest bei, der, bei dieser Meerjungfrau. Ja, die Und haben wir zum Beispiel nicht. nicht angeguckt, weil es uns <lacht> zu doof war. Das wäre meinen Eltern nicht passiert. Ja, Aber das war auch noch eine andere Zeit. Damals war die auch noch auf dem 50 Pfennigstück. Die Meerjungfrau aus Kopenhagen? Ja, ich meine ja. War dem, auf dem 50 Pfennigstück? Ja. Wollen oh, wir das mal googeln? Das kommt mir komisch Leute vor. Leute mögen es, wenn man den Podcast googelt. Mit dem Computer googeln vor allem. Mehr Jungfrau, Frau, oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr tippen. Kopenhagen. So. Das ist, was du googelst jetzt. Mehr Jungfrau, Kopenhagen, googelst du einfach nur diesen Begriff? Ja. Um rauszufinden, ob die auf dem 50 Pfennig Stück war. Warum schreibst du nicht 50 Pfennig dazu? Weil ich echt nicht so gut googeln kann, offensichtlich. Du kannst wirklich nicht gut googeln. bin ich eigentlich für einen Journalist. Guck mal, das kommt noch nicht mal als... Als Vorschlag. Was ist das denn? Das Rollo. Ach Quatsch. Ja. So. So war so. Ja, war sie ja gar nicht. Nee. War eine andere. Ja, und wie kommst du da denn drauf? Wo war die? Die war doch auf irgendeinem Geldstück, oder nicht? Warum soll denn was aus Dänemark auf deutschem Geld sein? Ja, was weiß denn nicht. Ja, das ist richtig unlogisch. Naja, gut. Es war, also wir sind halt genau deswegen nicht hingegangen, weil die nicht auf die 50 Pfennigstücke. <lacht> Waren wir sofort enttäuscht, fanden wir kacke und haben uns das deswegen nicht angeguckt. Oh, ja, weil... <lacht> Lässt du das drin? Nee. <lacht> nee. Das ist ein bisschen gar nichts. Ja, ich lasse gar nichts drin. Es wird eine <lacht> stille Folge werden. Nein. Erinnern wir uns an irgendwas aus diesem Stadtrundgang, was wir gut fanden? Die Pommes waren nicht Salz. Achso, nee, halt ähm, nee, das war schon generell schön. Wir haben wahrscheinlich viel zu wenig Zeit gehabt, um die, die, ähm, dieser Stadt gerecht zu werden, weil wir da echt nur einmal so durchgetapst sind. Mhm. Und ähm, ich habe der Königin gewunken. Naja. Doch, Das hinter der Gardine hat es so kurz gewackelt. Ja, ich wir standen mir, auf dem Platz vor dem Palast und haben die Wachen angeguckt und... Waren wir uns nicht sicher, in welchem der fünf Häuser an dem Platz Sie denn wohl wohnt? Ich habe doch die Gardine wackeln sehen und habe gewunken. Gut. Ja, das da mit diesem gutes Wasser war und diese Cafés und so, das war hübsch. Aber irgendjemand wird sich mit äh, Kopenhagen auskennen und gerade doll den Kopf schütteln. Christoph zum Beispiel. Entschuldigung. Christoph ist ein Riesenfan von Kopenhagen. Warum haben Grüße? wir den denn nicht gefragt wurde? Wir hatten noch keine Zeit, wir waren nur punktuell vorbereitet. Wir waren punktuell vorbereitet, ja, das ist der rote Faden. Die Punkte sind der rote Faden, was? Was? Ja, es war wirklich nur eine Stippvisite. Genau. Aber dann ging es weiter ins eigentliche Urlaubsland für uns. Genau, wir sind richtig weit gefahren. Erste Etappe nach Schweden rein, hat richtig lange gedauert. Stunde? Noch nicht mal. Wir sind bis Trelleborg gefahren. Das ist im Prinzip über die Brücke in Malmö links. Ach, rechts. Wichtig, rechts. <lacht> rechts, rechts ab. Einmal abbiegen und dann weißt du schon ja. nicht mehr. Und dann in Trelleborg gleich nochmal rechts. Also wenn das eine halbe Stunde gedauert hat, dann war das lange. Und auch hier ähm, ein Campingplatz, den Ohne wir Menschen. vorgebucht haben, der keine Menschen äh, da hatte vor Ort. Also noch nicht mal andere Gäste. Und die haben dann offensichtlich, also wir kamen halt nicht rein, weil die nämlich nicht so cool waren, uns eine korrekte Buchungsbestätigung zu schicken. Sondern wir haben dann erst auf Nachfrage telefonisch äh, an den, den Zugangscode bekommen. Also, Jörn hat gebucht über Kreditkarte und online gebucht, was wir da eigentlich danach komplett so gemacht haben, außer einem Campingplatz, wo man nur Bar zahlen konnte. Das war ein bisschen witzig. Wie du die Spannung auch vorwegnimmst. Das wäre doch der, der geniale Twist gewesen nach zwei Drittel dieser Episode, die jetzt schon viel zu lang ist. Naja, jedenfalls. Ihr äh, seht mich Kopfschütteln. Also, seht ihr nicht, aber ich <lacht> schüttel den Kopf. Naja. Ähm, na ja. Dramaturgie kann sein. <lacht> ja, kann ich schon, kann ich schon. Auf jeden Fall mit Kreditkarte und online und ich habe gedacht so, ich glaube, wenn man so oldschool unterwegs ist, wie ich eigentlich und denkt, ich kann einfach irgendwo hinfahren, sagen, hallo, hier bin ich und ein paar Scheine auf den Tisch legen, <lacht> so wie ich sonst so nicht leben kann. <lacht> <lacht> Ja. Hallo, hier bin ich. Ähm, ja, kommt, man, kommt man auf schwedischen Campingplätzen nicht so weit, aber wenn ihr auch, wie die schwedischen Campingplatzbetreiber, keinen Bock auf Menschen habt, dann seid ihr im April in Schweden genau richtig. Komplett. Also die waren, sie hatten so keinen Bock auf Menschen, dass sie noch nicht mal ihr Büro geöffnet hatten. Und wir konnten dann aber irgendwo anrufen und die haben gesagt, oh ja, mh, hier ist irgendwie was schiefgelaufen ich schicke ihnen wie Codes per SMS oder irgendwas. Mm, per SMS. Äh, das war also Trelleborg, das war, ja, da standen wir schön, schön. schön äh, idyllisch am Strand mit Big aufs Wasser, sind von dort aus nach Üstad gefahren. Ich glaube, Öster spricht man das ohne das D aus, oder? Hab's wieder vergessen. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls eine Stadt mit Y. Da wurde Wallanda, die Krimis gedreht worden. spricht man so aus? Valanda <lacht> Das ist sagen. Das, das schwedische Dickelsen. Das, was Kappeln fürs ZDF war, mit dem Landarzt, das ist Öster. Für Wallander. Ich glaube, dass wir alles falsch aussprechen. Weil wir keine Schweden sind. Vielleicht hängt es da irgendwie zusammen. Oh ja. Ja. Keiner von uns ist auch Krimi-Fan, deswegen war es eigentlich egal, aber war schön da. Zimtschnecke gegessen, top. Super leckere Sandwiches gegessen. Und zwar direkt neben einer neben einer Subway-Filiale. Ist ein richtiger Sandwichladen. Ist ein richtiger Sandwichladen mit einer wahnsinnig gut gelaunten Frau hinter der Theke, die sehr nett war, auch sehr vorbereitet war. denn Wir standen da in, an der, davor und haben auf das schwedische Menü geguckt. Und ich sagte dann auf Englisch, dass wir ein bisschen Hilfe bräuchten. Und sie sagte, ja, kein Problem, wir haben auch die Karte nochmal auf Englisch. Und dann haben wir uns da was ausgesucht. Und das dann draußen vor dem Lokal verzehrt. Und es war enorm lecker. Generell waren die Menschen dann nett. Also wenn welche da waren, waren die sehr nett. Die wenigen, die wir getroffen haben, waren nett. <lacht> das ist korrekt. Ja. Ja. Das waren wir haben zwei Nächte in Trelleborg. Und dann sind wir weitergefahren nach Karlskrona aus Birdwatching-Gründen. Karlskrona ist eine Stadt, die besteht aus 1650 Inseln und Inselchen, heißt es im Fremdenführer. Und auf einer dieser Inseln ist ein Campingplatz. Da ist wenig anderes drauf. Nee, eigentlich besteht die ganze Insel aus dem Campingplatz. So wenig. So auch noch Parkplatz. Ich glaube nichts anderes. Bäume auch. Ich, ja. ja, okay. Das war das erste niemand Mal, dass war wir klugscheiße. fast niemand. <lacht> Sven kennt einen, der Klugscheißer mag. Ähm, jedenfalls war das der, der erste Campingplatz mit Menschenkontakt an der Rezeption. Ja. Das war aufregend. Ich fand es schön dort, also generell war das schön und da ist so eine kleine Siedlung mit diesen roten schwedischen Häusern, die einfach, es ist wie das Postkartenmotiv schlechthin und es ist so süß. Ich finde, man ist erst in Schweden, wenn man einfach viele von diesen roten Schwedenhäusern gesehen hat. Und bei der Gelegenheit ist dir, glaube ich, aufgefallen, dass Schwedenhäuser in Schweden einfach nur Häuser Häuser heißen. sind. <lacht> ja, das sind nur Häuser. Völlig, völlig irre. Ja, in Karlskrona war dann auch noch äh, etwas Da stellt sich auch die Frage, ob es in anderen Ländern auch deutsche Häuser gibt. Etwas, was hier einfach nur Häuser ist. So hässliche Betonklötze oder so. Mit Schottergarten. Das heißt. <lacht> Ernsthaft, ne? wenn jemand von euch einen Schottergarten hat Braucht ihr unseren Podcast gar nicht mehr weiterhören. Ist schon unten durch. Wir unseren Podcast. <lacht> Wir können keine Freunde werden. Was die ersten drei Tage unseres ähm, Urlaubs ausgezeichnet hat und was auch zum Punkt äh, punktuelle Vorbereitung zählt, die Quest nach der Toilettenchemie. Mir ist nämlich aufgefallen, dass, äh, also in Kopenhagen ist uns schon aufgefallen, dass die Flasche mit dem Zeug, das man in den Spülkasten reintut, damit es da nicht schimmelt, die war zugegammelt, was ein schlechtes Zeichen. Denkst du, sie ist zu gegammelt gewesen? Ja, klar. Was heißt ja klar, wir haben die halt nicht aufbekommen. Naja. Wie gammelt denn etwas zu? Das setzt sich irgendwas fest, trocknet ein, keine Aber Ahnung. so doll, wie wir das nicht aufbekommen haben? Gerade dann. Du meinst du, da ist so ein lebendiger Pilz, der das mit aller Kraft von innen festhält, mit Händen? Wie sonst? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht waren wir zu... Blöd einfach. Genau, das fehlte also. <lacht> genau. <lacht> und ähm, die, diese Chemie, die man in, den, in die Toilette selber reinmacht, damit das äh, weniger stinkt. Ja, und es witzigerweise, also in äh, Kopenhagen hatten wir keine Zeit danach zu gucken und die ersten beiden Stationen in ähm, Schweden, da gab es das einfach nicht. Und in Karlskrona bin ich dann in einen Laden geraten, da musste ich zweimal reingehen, bis ich dann endlich das gefunden habe. Das war aufregend. Ich weiß im Nachhinein gar nicht, warum ich das aufgerüben habe. <lacht> ne, frage ich mich die ganze ja, Zeit schon. Richtig. Und Karlskrona war auch richtig schön als Stadt so. Ja, das war ganz nett. Da werden so Holzpferde gekauft, diese kleinen roten Holzpferde. Echt schwedisch. Also da, wo wir die gekauft haben, die sehr freundliche Verkäufer waren really, ich kann keinen schwedischen Akzent, wenn ich Englisch rede, ich lasse es lieber, aber sie sagt, es wirklich. diese sind wirklich in Schweden hergestellt. Sie kriegen auch woanders welche, die sind made in China, aber hier ist es wirklich made in Sweden. War sie ganz stolz. Zu Recht. Und wir sind auch sonst noch, das gab es auf dem vom Campingplatz, gab es eine Karte für einen Stadtrundgang durch Mhm. Und den haben wir gemacht. Ja, sind wir da so rumgelaufen. War schön. Am Hafen längs. Das Marinemuseum von außen geguckt. Von außen, das war auch ein Haus. <lacht> Gab es wohl mehrere, habe ich gesehen. So? Ja, ja so ein Glockenturm, irgendwas, haben wir angeguckt. Genau. Ja. Marktplätze, Kirchen, das volle Programm. Alles dabei. Eben bevor wir dann weitergefahren sind nach Hofmantorp. Hofmantorp? Ja, wie auch immer man das ausspricht. Hoffmantorp. <lacht> Entschuldigung. Ja. Auf dem Weg dahin haben wir kurz eine Stunde. Pause gemacht auf dem Parkplatz eines Elchparks, also ich. <lacht> ja, das war ein schöner Parkplatz und das Gastini und ich waren im Elchpark. Ja, wie war es denn im Elchpark? Das war ganz nett. Ähm, der Shop war sehr cool. <lacht> ja, ja. Ähm, ich dachte, dass es ein bisschen gr ein größeres Areal sein würde, wo man sehr lange so ein bisschen rumwandert und dann mal ein Elch sieht. Es war tatsächlich ein Tierpark, also wir sind ein Wildgehege, hm. was relativ klein war. Also ich fand, die Elche waren gechillt, die sahen jetzt nicht total unglücklich aus, das war auch ein schönes Gelände mit vielen Bäumen und so ein bisschen Sumpfbereich und und, und allem möglichen. Ja, aber es war halt wie so ein Wildgehege. Wie war man jetzt noch? reisdorf fährt und da die Rehe sich anguckt oder so. Ja. Ähm, aber war sehr schön. Manche Elche waren so ein bisschen zickig. <lacht> ähm, manche Familien konnten ihren Kindern auch nicht erklären, dass das echte Lebewesen sind. Weil der eine Elch hat so mit dem Ruf dann gegen den Zaun gehauen und das Kind so, äh, ist böse. Hat voll geheult. Dummes Kind. Waren Deutsche natürlich ansonsten waren generell sehr wenig Menschen da, wie überall, sehr angenehm und die Elche waren echt süß, manche waren richtig verschmust, also sie sind echt zu einem gekommen und haben sich kraulen lassen das war süß Ja. und dann haben wir noch Sachen im Shop gekauft, Plüschelch. und das war auch sehr gut Ich habe in der Zwischenzeit äh, einen Käsetoast geschlafen. zubereitet so. Oh, willst du von dem Käsetoast-Ding erzählen? Ach, das wow. hat, äh, hat mir nämlich Stefan zum Geburtstag geschenkt als Jörn der Podcast äh, älter geworden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich denn angefangen mit dem Mist hier? 14, 2014? Neun Jahre mache ich das? Kann ich sein. Egal. Jedenfalls äh, wurde der, äh, hat er mir das geschenkt und das ist ein Dings, das man äh, aufklappen kann. Äh, quasi ja, zwei kleine Pfannen mit so einem Scharnier. Und die kann man, da kann man eine Scheibe Toast reintun, Butter, Käse, Toast, Butter. Dann zuklappen auf die Gasflamme. Und ein paar Minuten später hat man Käsetoast. Sehr lecker. Das hat tatsächlich, dieses Ding hat einen neuen Lebensmittelstandard bei uns im Wohnwagen etabliert. <lacht> das ist also snackmäßig Käsetoast ist gesetzt. Und das haben wir soweit perfektioniert, dass wir jetzt dann am Schluss irgendwie, äh, ja im Prinzip eine komplette Packung Toast und äh, eine Menge Käse durchgeballert haben für eine kleine Snackmahlzeit. Das war schön. Ja. Ähm, das habe ich gemacht, dann Mittagsschlaf, bis die äh, Damen wieder kamen. und dann sind wir weitergefahren äh, nach Hofmantaub äh, auf den Campingplatz. Auch hier wieder Menschenkontakt, völlig verrückt. Und wir standen ausgesprochen idyllisch an einem See. Das war, das sah einfach schön aus. Ja, wir waren auch da fast die einzigen. Am ersten Abend war uns gegenüber noch ein, ein Wohnmobil, Wohnmobil ja. und die so, sind ja. am nächsten Morgen abgereist und sonst halt Dauercamper, die, die aber zwei, alle nicht da Zwei, drei Dauercamper, also feste eingebaute Wohnwagen. Alle nicht da, alles noch sehr im Winterschlaf, auch die Anlage an sich, also man konnte, die, die, ganzen, die hatten so ein paar Außenwasserhähne und so, die waren alle noch abgeschraubt, <lacht> ja. konnte man nicht benutzen, ähm, aber war auch in Ordnung. Und dann sind wir von da aus noch aufgebrochen zu einem Tagesausflug nach Öland. Öland ist eine Insel an der Westküste von Schweden. Nein. Ostküste. Wieso tue ich mich so schwer mit Himmelsrichtung in letzter Zeit? Hm. Mache ich zu viel Kopfstand? Rede einfach weiter, Jan. Ja, sie ist 137 Kilometer lang und 16 Kilometer breit, an der breitesten Stelle. Und es ist ein Paradies für Birdwatcher. Und äh, mit unserem hier haben wir uns ja eine... Ähm, Birdwatcherin ins Haus geholt. Eingetreten. <lacht> und entsprechend sind wir also über die Insel gefahren und haben geguckt, wo wir Vögel sehen. Und es waren viele. Sie nickt. Also wir hatten vorher eine Liste uns zusammengesucht, wo 20 Spots drin markiert waren für Leute, die gerne Vögel angucken. Und drei davon sind wir abgefahren und das war alles ganz aufregend. Wir sind da rumgelaufen und haben eine Menge Vögel beobachtet, die alle sehr federig und flatterig waren. <lacht> okay, weiter. Jo, und dann wolltest du ja dringend nach äh, hier nach Pb -Land. Ich wollte gerne in Astridland, Grönland. Und da sind wir nach smallland gefahren. Und das war so schön. Das war der schönste Campingplatz, der hieß... Marianne Lund? Nein, der Campingplatz. Ach der Campingplatz, der Spil hieß Billhammers uh, Camping. War ja. direkt neben dem äh, Filmbühnen, also dem Dorf voller Filmkulissen, wo es auch so eine Art Themenpark gibt. Das war aber noch zu. Also eigentlich alle normalen, was heißt normalen? Also solche Ausstellungen und so, Erlebnissachen, war alles zu. <lacht> Weil Schweden wirklich noch im Winterschlaf ist. Aber wir waren eben auf diesem Campingplatz komplett die Einzigen. Es war so schön, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Das Gastini hat im See gebadet. Puh, mir wäre es noch zu kalt gewesen. Wir haben ja direkt auf den See geguckt auch wieder. Und es war so, so schön. Und dann sind wir rumgefahren, haben einfach Orte angeguckt. Wir waren in Bullerbü ja. und in Lenneberger, ja. einfach so. Und in Wimmerbü vor der quasi Original Villa Kunterbund, also dem Elternhaus von Astrid Lindgren. Aber auch da, die Ausstellung war halt zu. Und da war wir in Katult, wo auch ähm, die, also wo Michael ja, der kommt und auch das gedreht wurde. Und das war so schön. Da kann man halt einfach rumlaufen. Also eigentlich ein, ein Bauernhof, der auch, auch bewirtschaftet, bewirtschaftet wird, noch, der seit ja. 1898 im Familienbesitz ist. Und da wurde halt Anfang der 70er wurden dort die Michel-Filme gedreht. Also zumindest die Außenaufnahmen. Sind da mal rübergelaufen, haben uns alles angeguckt. Den ja, das Schuppen und das Klo, wo Michel seinen Papa eingesperrt hat. <lacht> und das Haupthaus von außen. Und von Alfred das Haus. Die ganzen Reise, also wie man das halt kennt, das sind Film oder Serie. Und dann ähm, stand im, im, im, im Internet, dass es nur nicht so ganz offen ist, weil im Sommer auch im Schuppen kann man dann noch so holzfiguren kaufen und so und da gibt es eine richtige kasse richtigen eintritt im sommer ich weiß nicht mehr wie 60 viel. 60 kronen für erwachsene ja. kinder weiß ich nicht mehr. und dann stand da beim internet schon vorher dass es jetzt im winter 20 kronen kostet pro person und das sind schwedische kronen heißt das um knapp 2 euro und dann war das ein kassenhäuschen aber da war einfach gar keiner sondern so eine vertrauenskasse und man konnte nicht mit kreditkarte da bezahlen wie überall, sondern da auf einmal Smallland war auch übrigens der der Campingplatz, wo wir Stimmt. Ähm, nur mit Bargeld bezahlen konnten, wäre man fast überall anders in Schweden äh, gar nur, nicht mit Bargeld äh, nur mit Kreditkarte bezahlen ja. konnte oder diese App Swish ja. ähm, Smallland auf einmal Bargeldland quasi ja auch da hätte man mit Swish bezahlen mit können mit Swish ja, ja also beim ähm, bei dem in ja. Aber auf dem Campingplatz, ja. Das stimmt, ja. Und dann hatten wir halt eh schon Geld abgehoben. Aber als wir ähm, in Katult waren, hatten wir dann nur so ganz große Scheine und wollten dann nicht irgendwie 50 Euro reinschmeißen statt 6 Euro. Und dann sind wir da einfach trotzdem rumgelaufen. Und dann habe ich noch am nächsten Tag Geld gewechselt und bin dann nochmal hingefahren. Nur um da nochmal Geld reinzuschmeißen. Weil es ist ja Vertrauenskasse. Wir wollen ja nicht das Vertrauen, was brauchen. Ja. Und als ich nochmal hingefahren bin, war ich einfach wirklich alleine da. Einfach ganz alleine, in Katholid. Das war so schön. Ich habe auch eine Zimtschnecke gegessen, ein Picknick gemacht. Das war schön. Das war richtig gut. Das war wirklich richtig gut. Da haben wir auch nochmal verlängert, da sind wir zwei Nächte geblieben. Ja, wir wollten eigentlich eine Nacht da bleiben. Wir fuhren auf dem Campingplatz und du meintest schon, du hast du den ja und mein Gesicht gesehen und hast schon gewusst, dass wir da länger bleiben müssen. Ja. Ne? Also wir haben, das muss, man muss sich das so vorstellen, man kommt darauf und dann fährt man auf so eine Art Plateau und von da aus, wo wir standen, hatte man dann so einen tollen Blick auf den See und eine Badestelle und die beiden sind halt, wir hatten noch nicht richtig aufgebaut, da waren die zwei schon verschwunden. Schaukeln. Schaukeln, baden, das volle Programm. Ich war noch mit Wasserholen beschäftigt und dachte mir, naja ich glaube, wir werden dann morgen nicht auschecken, sondern noch mal eine Nacht verlängern und Wenige Stunden später kam da die vorsichtige Frage, wollen wir nicht noch eine Nacht bleiben, <lacht> weil es so schön ist das war und war ja auch schön. wirklich schön und wir sind dann ja sogar, also ich möchte fast sagen, gewandert, auch noch. Spazieren gegangen zu so einem Stein. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. Durch so einen Wald. Äh ein Buchstäblich über Stock und Stein. Mit beide 5% Akku auf dem Handy. Das war punktuell Leben. vorbereitet. Das ist das Stichwort? Dieses Urlaubs. Wir hatten also nur eine grobe Idee, wo es zu diesem Stein geht. Also, das ist ein Stein, der ist riesig, größer als unser Wohnwagen. Und den hat die letzte Eiszeit auf einem anderen Felsen liegen lassen. als <lacht> So steht es in diesem Reisebericht. <lacht> -Ding. Nee, ich denke gehört, wie die Eiszeit so weitergelaufen ist. Und dann dachte verdammt. Ich, ich habe hab ja immer noch diesen Stein ich dabei. Ich habe den Stein da liegen lassen. Was? Nee, weil sie hat ihn da liegen lassen. da. So, oh nein, denkt sich die Eiszeit so. Ach, der Stein. Gehe ich jetzt nochmal zurück? Na, ach nee, komm. Lass ich kaufe mir neu. <lacht> lass gut sein so. wir haben uns auch sehr über das Bargeld gefreut, also Eugenia und ich haben uns sehr über das Bargeld gefreut, weil wir so große Astrid Lindgren Fans sind und auf dem 20 Kronenschein ist natürlich Astrid Lindgren drauf und Peppi. ja Ja. ja. Ich war aber inhaltlich gerade noch bei dem Stein mir wurde hier das gerade zugespielt von der Seite Regieanweisung ja also die Eiszeit und der Stein und diesen äh, Riesenstein wollten wir halt sehen, weil in der Broschüre vom Campingplatz drin stand, mit mehreren Leuten könnte man den zum Wackeln bringen. Deswegen wollten wir den sehen? Ja. Also du, okay. Und ich halte das für stark übertrieben, denn der war riesig und tonnenschwer, noch schwerer als ich. Und da war überhaupt nichts zu machen. Und äh, punktuelle Vorbereitung in dem Zusammenhang, ähm, wir hatten eine grobe Idee, wo es sein sollte, aber dann doch nicht so genau. Und mussten uns dann, oder haben uns ein wenig auf ein bisschen zu doll auf Google Maps verlassen, bei dieser kleinen Wanderung. Und stand dann auf einmal mitten im Wald und waren uns sicher, nee, hier ist der bestimmt nicht. Nee, also wir dachten schon, dass der da ist. Wir haben den ja auch gefunden, aber wir mussten ganz schön durchs Dickicht und haben dann, als wir beim Stein waren, gesehen, dass da direkt ein Weg dahin führt. Und, und wir sind quasi zehn Meter vor diesem Weg abgebogen. Wir hätten einfach vorher von dem anderen Weg 10 Meter weitergehen müssen müssen. Ja, nun sagte Google Maps an der Stelle, bitte gehen Sie hier rechts und dann in 50 Metern links in Wald. Da war auch ein Weg und da mussten wir dann ein bisschen rumklettern und das war alles ganz aufregend. Abenteuer. Ja, dann standen wir auch noch in fast innerhalb eines Ameisenhügels. Das war auch noch ganz aufregend. Überall war damals. Spannend war es auf jeden Fall. Klingt jetzt sehr unspektakulär. Wir sind halt natürlich durch den Wald. Mom muss da gewesen sein. Wir sind durch den Wald gelaufen. Ja. Haben Stein gesehen. Oh Gott, das ist die langweiligste Geschichte. <lacht> weißt du, wie ich eben gerade noch erzählt habe, dass ich in Katult war? Ich meine Katult. Ja. Oh. Dann sind wir weitergefahren. Und der nächste Campingplatz, auf den wir dann gekommen sind, war bei Helsingborg. Das, das war schon an der Westküste. Da war die Rundreise schon fast wieder beendet, also schon in der Nähe von Malmö. Das war der erste Platz seit Kopenhagen, der ziemlich voll war. Jörn war auch direkt genervt, weil wegen Menschen. Echt mal. <lacht> Erstmal hatten wir grundsätzlich schon mal, dass wir Nachbarn hatten. Es war ungewohnt. Und dann Ach, waren die auch noch laut. Ich glaube schon, dass dieses Ganze ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, wenn ihr mal wirklich keinen Bock auf Menschen habt, fahrt einfach nach Schweden im April. Auch mit Kathol, mit, mit Smallland, mit dem Campingplatz, der ist bestimmt auch im Sommer schön. Mhm. Aber ich finde, an so Orten, die für sich, quasi für sich zu haben, hat schon so eine eigene Magie. Ja, voll. Das ist schon faszinierend und ich, ich staune da einfach drüber, oder habe das ja auch fast jeden Tag angemerkt, dass es ist ja so schön da gewesen. Es war auch nicht super kalt. Und es gibt auch Bundesländer, in denen noch Ferien sind. Also wir sind ja auch in Schulferien da. Ich weiß nicht, warum da nichts los war. Aber ja, umso besser für uns. Umso besser für uns. Das war wirklich so schön, das alles so für sich zu haben, irgendwie magisch. Und das war auch der erste Abend, eigentlich der komplette Inhalt unserer Gespräche, dass wir uns ständig gegenseitig erzählt haben, wie schön das da ist. Auch unterwegs immer so, Ah, okay, ist schon schön hier, guck mal, auch noch ein See, noch ein See, das ist schon schön. Hier. Ja, aber genau, dann kamen wir eben nach Helsingborg und der Platz war voll, vor allem mit Schweden, aber wenig Deutsche. Vor allem Schweden waren da, warum auch immer, die da ausgerechnet waren. Der eine Nachbar neben uns, der hatte die Musik sehr laut, als er sein Vorzelt aufgebaut hat, der hatte immerhin einen ordentlichen Musikgeschmack. Sehr viel Queen gehört, aber sehr, sehr laut eben dann hatten wir das gerade einigermaßen akzeptiert, als neben uns jemand ankam, der irgendwie gefühlt viel zu nah an uns dran parkte. Der hat das natürlich alles richtig gemacht, aber der war trotzdem, fühlte sich das viel zu nah an. Ja. Na ja. Menschen. Ja. Wir haben von da aus einen ähm, Tagesausflug gemacht, einmal nach oder zum Kulaberg. Ist das der Berg? Ist das der Kulaberg? Oder ist das der Ort? In den Nationalpark Kulaberg. Oh, elegant. Das war sehr schön. Auch. Da war schon wieder mit Wandern. Ja, spazieren gehen. Naja, komm, also wir sind schon, also wir waren wir vier ich Stunden bin unterwegs. Zum ich bin früher zum Parkplatz gegangen. So Weil der Hund erschaffen einen... ja, natürlich. Du, ich hätte ja. noch ewig laufen können. Ich meine, meine Kondition ist ja. Naja. <lacht> der Hund war müde, Entschuldigung. Also die Runde hat äh, für uns knapp vier Stunden gedauert. Es ging buchstäblich über Stock und Stein schon wieder, also diesmal aber auch geplant. Wir sind ja auf dem Weg geblieben, der markiert war und da musste man doch ganz schön klettern an einigen Stellen. Also dein Camping-Podcast-Kollege Marco würde dich schon, glaube ich, auslachen dafür. dass Das du, darf der gerne machen. <lacht> ich, ich, also er, er findet das ja gut. Er hat da ja Bock drauf. Auf Wandern. Ja, halt ja. so, so, so lieber Bilder so auf der Suche nach Nüssen <lacht> durch den Wald stolpern. Das ist also, ja sein Ding. Ist, wir sind halt mehr so Spaziergeher. Ja, oder auch mehr so Sitzer. Ich, ich sitze ja auch gern. <lacht> oh, ja. Ja, aber ist Keiner ja Keiner kann so. einfach so niedlich wie du sagen, dass er einfach richtig faul ist. Nee, so spazieren gehen ist schon schön. Ja. Ja, Jörn, so spazieren gehen bisschen. Ja, du sitzt wirklich sehr gerne. <lacht> so, bitteschön. So. Ja. Nichtsdestotrotz war es da auch schön in diesem Nationalpark. Ja. Wir haben wirklich, das, also diese Kletterei und diese, dieses Gewandere wurde belohnt mit einigen ganz tollen Aussichten und Panoramen. Ja, also das ganze Ding ist quasi wie so eine, nicht Halbinsel, aber wie heißt denn das, wenn das so ins Meer so ein bisschen reinragt? Halbinsel. <lacht> <lacht> das ist schon ja schon ja. Und im ähm, vorne ist sozusagen die Spitze davon. Und da sind halt sehr coole so, ja, so Felsformationen oder so. der ja, Felsen halt. Das, das sieht einfach ganz schön aus. Das stimmt. Wir haben da gar nicht so viele Fotos gemacht. ne Ja, schon ein paar, aber ja. die sind dann ja immer nicht ganz so aufs aussagekräftig, wie nee, man kriegt, das man, sieht. Nee, man kriegt das auch nicht so schon Mit dem Handy schon gleich dreimal nicht. Ja. Und am nächsten Tag haben wir dann nach der ganzen Natur. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder einen Ausflug in eine Stadt gemacht. Und das war zauberhaft und schön und toll. Nämlich? Lund. Lund. War sehr schön gewesen. Ähm Studentenstadt einfach. Und das hat man so doll gemerkt. Das ja. War irgendwie, es war mittlerweile dann auch äh, warm geworden, als wir losfuhren. Also wir haben alle vier Jahreszeiten quasi mitgemacht in diesem Urlaub. <lacht> Fast. Ähm, als wir losfuhren, brauchten wir noch jede Nacht die Heizung im Wohnwagen. Und als wir in Lund ankamen, war richtig mindestens mal Frühling. Wenn nicht sogar Sommergefühl. Und alle Studis da irgendwie draußen im Park und leben auf den Straßen. Furchtbar. Wir haben äh, was? ein nettes kleines äh, Lokal gefunden im Vorbeigehen. Ähm, the Swedish Express. The, Swedish, the Express. Swedish Express. Yes, yes, yes. My English, very well. <lacht> ähm, und die hatten eine, eine großartige Liste von Hausregeln äh, draußen angeschlagen, nämlich. Ähm, wenn oh, wir, wir sie abwechselnd Oh lesen. ja, mit verteilten Rollen einen Monolog <lacht> vorlesen, das ist immer schön. So, no Swedish, drama ist die Überschrift. Also, Swedish Express House Rules. No yeah. drama. One, if you are crazy, stay out. Two, if you plan on asking us for a discount, refer to rule number one. Please. <lacht> Three, please. Three. Please do not fart inside store. Number four. If you have a shitty attitude, we charge more. Thank you and have a nice day. Order online www.swedischexpress.no. Donnerwetter. Warum denn N? Müssen wir das noch? Er greift nach seinem Handy und ich ziehe es weg. Ja, alles wie immer. Sollen wir das noch ähm, übersetzen? Vielleicht hören es Leute, die kein Englisch können. Nur zu. Das so war eine ja, vor, Frage. Äh, ja. Okay. Swedish Express. Hausregeln. Kein Drama. Äh, Nummer eins, wenn du verrückt bist, dann bleib draußen. Wenn du vorhast, uns nach einer Ermäßigung zu fragen, halte dich an Regel eins. Bitte nicht im Laden pupsen. Nicht pupsen? Ich stell dir mal vor, du bist im Laden und du merkst, so, oh nein, du musst pupsen und dann rennst du einfach schnell raus. Darfst du ja nicht. Ja, du rennst dann raus. Ja, darfst du ja, da, weil, darf ja, ja das nicht sein. drin. Ja. So. Vor allem, achso, Nummer vier, wenn du eine nächste tolle. Ähm, Einstellung. Einstellung, ja, aber Haltung Attitüde. auch. Also es geht ja darum, wie man mit, dem, mit den Leuten umgeht. Da habe ich sofort einen Ohrwurm bei dem. Ich weiß. <lacht> da, da, da, da, da, da. Dann wird es teurer. Wenn du, wenn du kacke bist, wird teurer einfach. Danke, haben einen schönen Tag. <lacht> das, ähm, das waren auf jeden Fall die Hausregeln von Swedish Express. Ja, da haben wir gegessen, also einige von uns. Es gab schwedische Hausmannskost, in meinem Fall vegetarische Frikadellen mit Röstkartoffeln, mit Preiselbeeren und Erbsen dazu. Es war sehr lecker. Haben wir schön in einem Park gesessen, äh, in der Nähe und haben das In einem Park? Na ja. Auf einem Platz. Jörn, das war ein Platz. Da waren Blumen, Ecken <lacht> und Bänke. Alles war ein Platz. Es war irgendwas, wo man sitzen konnte. Virginia nickt, dass es war ein Platz vor einem Hotel. Ist mir egal. In meinen, du bist faktenresistent. Du bist Meine nicht. Meinung steht fest. Verwirre mich nicht mit Tatsachen. Und was wir auch gefunden haben, waren nicht nur äh, famos leckere Zimtschnecken, sondern auch diese Pralinen. Es gibt eine Markthalle in Lund und in der Markthalle unter anderem, also viele sehr interessant aussehende Läden, die wahrscheinlich auch alle leckere Sachen haben, aber eine davon hatte so, ja Pralinen, also wie, so wie Arco, aber in richtig geil. <lacht> ja. Ja. Fotos in den Shownotes, die Dinger sehen unheimlich gut aus. Und schmecken auch so. Und schmecken mindestens so Unser gut. Plan ist jetzt zweimal im Jahr nach Schweden zu fahren, um Pralinen zu kaufen. <lacht> Auf der Rückfahrt sind wir dann am nächsten Tag. War das der nächste Tag? Noch mal ja, wir sind ja, also dann haben wir noch eine Nacht da geschlafen, abgebaut ja. und sind dann Richtung Hause. Ja, und dann sind wir nochmal über Malmö gefahren oder nach Malmö nochmal kurz rein, weil das dort auch eine Filiale davon gibt. Ja. Und ja, sehr lecker. Aber auch ein bisschen teuer. Also von diesen fancy Pralinen kostet halt so eine ungefähr zwei Euro. Sind die aber auch auf jeden Fall wert. Also das wollen wir ehrlich sagen. Die sind fantastisch. Also so fantastisch, dass wir kurze Zeit wirklich drüber nachgedacht haben, zweimal im Jahr nach Malmö zu fahren. um äh, Ich meinte das auch ernst. Ach so. Ja, ja, ich Hä? auch. Was heißt, ich meinte das wirklich ernst. Ich würde da, zu 100 würde ich da hinfahren, um Pralinen zu kaufen. Ja. Sechs Stunden Fahrt, 90 Euro für die Brücke. Kein Problem. Ich kaufe zwei Pralinen. <lacht> und fahre wieder zurück. Kostet die Brücke 90 Euro? Ja, irgendwie. Fahr immer rüber. Keine Ahnung. Ist teuer, ne? Ja. Wir haben ja, sind ja alles über die Brücke gefahren, weil es mit dem Hund einfacher und so weiter das ist teuer, ne, die Brücke? Ja, sie wäre ja noch teurer geworden, wenn wir nicht diesen Brückenpass-Dings da, dieses... Guck mal, jetzt Obo. haben wir den, das heißt, wir müssen dieses Jahr, wollen wir ja eh, dürfen wir das schon verraten, denn wir haben gesagt, wir haben schon einen Brückenpass, Skandinavien ist schön, im Herbst sind wir im Ferienhaus in Dänemark, wenn ich da auf meiner neuen Stelle dann auch Urlaub bekomme in der Woche, ähm, dachten wir Ich fahre da auch alleine hin, ich habe das bezahlt. Was? Was? Was? Das ist voll, komplett bezahlt, ich fahre da hin. Oh. Ist dir egal, was ich mache? Na, du wirst dann wahrscheinlich arbeiten. <lacht> Gibt kein... Wir haben keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen und ich glaube auch nicht, dass das ein valider Grund wäre. Soll ich nochmal nachverhandeln? In -Bü? Ich komme nur, wenn ich... Ja, das wird schon klappen. Habe ich mal so nebenbei gerade gedroppt, dass wir im, im Sommer umziehen? Ja. <lacht> Clever. Übrigens ein sehr guter Zeitpunkt der Gemeinde mitzuteilen, dass man geht, also dass man sie verlässt, ist kurz vorm Urlaub. Ja. Ich habe es nämlich kurz vorm Urlaub bei Facebook gepostet und habe heute gehört, dass hier wohl schon, dass jetzt so weit rum ist, dass es für alle schon eine gesetzte Info Information ist und ich glaube, zu, die Bombe platzen zu lassen und dann erst mal zwei Wochen weg zu sein war. Das ist gar keine so beschissene Kommunikationsidee. Kommunikation kann ich. Ja. Machen auch viele Pressestellen übrigens. Du kriegst eine, Presse, eine, eine Pressemitteilung. <lacht> und Ohne Scheiß. Es kommt so oft so, dass Freitagsnachmittags um, um, um 14 Uhr kommt eine Pressemitteilung, in knaller Thema. <lacht> und dann sind irgendwelche Nachfragen offen. Und dann rufst du dann noch mal an. Und da geht keine Sau ans Telefon bis zum Rest des Tages. Also, alles richtig gemacht. So, um mal diese Urlaubsache abzuschließen, wir sind dann weitergefahren von Malmö äh, über die Brücke zurück nach Dalby, das ist in einem Norwegen, Entschuldigung, der Satz war nicht fertig. Im Sommer wollen wir dann nach Norwegen, so. Eckige Klammer zu, runde Klammer zu, eckige Klammer zu, runde Klammer zu. Geschweifte Klammer zu. <lacht> ja, genau. Die ganzen Klammern sind dann jetzt, ich glaube. mit ein bisschen Glück. Ist noch eine halbe Riese-Bü-Klammer offen, aber. Gut, ähm, Dahlbü, das ist äh, an der Nordspitze von Fühn. Ähm, und da haben wir noch eine Nacht auf dem Campingplatz äh, gemacht, auf äh, besonderen Wunsch einer einzelnen Mitreisenden. Nee, nee, das klingt jetzt fies auf besonderen Wunsch. Wir haben gesagt, irgendwo hier wollen wir auf dem Campingplatz und dann hat, haben wir Eugenia gezwungen, auf irgendeinen Campingplatz zu tippen. Ja, und dann hat gemein. sie gesagt, ja, okay, der hier. Ja. So. Also nicht so, dass sie, oh, ich will da unbedingt hin oder so. Ja, nee, war schön. Äh, der Platz war war gut. Wir haben da aber nicht viel gemacht. Es gab nur Ponys. Geschlafen. Ich habe Ponys gestreichelt. Ja. Und du warst fast voller Tatendrang und wolltest Dinge tun und wir waren aber viel zu müde und Schlaffies haben nur geschlafen. Leute. Richtig Schlaffis. Ja. Bevor wir dann heute äh, nach Hause gefahren sind. Und das waren zwei Wochen Urlaub im Schweinsgelob. Kann ich noch da bleiben? Hier sind, wir haben erst die Hälfte der Themen ungefähr durch. Achso, hier so. weitere Themen. so, ja. Sachen. Adieu! Ja. Darüber hinaus, über diesen Urlaub, sind ja noch andere Sachen passiert. Zum Beispiel habe ich den ein oder anderen Podcast gehört, unter anderem die lang herbei befürchtete Scheiblettenfolge vom Käsekeller-Podcast. Wieso Scheiblettenfolge? Weil sie im Käsekeller immer gesagt haben, wenn sie irgendwann so weit sind, dass sie den Scheiblettenkäse besprechen, dann machen sie das machen sie Schluss mit, mit dem Podcast. Und oh. dann war diese Folge. Haben sie, sie wirklich haben das, Scheibletten besprochen? Ja, und sie haben es wirklich toll gemacht. Also sie haben sich, sie saßen zusammen und haben Käse besprochen, so wie immer und haben den beschrieben und gemacht und getan. Und was könnte man damit machen? Ja, ach, zum Überbacken wäre der toll und dies und das und schmeckt irgendwie neutral. Und dann haben sie irgendwann, kam dann raus, dass es Scheiblettenkäse ist. Oh, oh nein. Das war wirklich, also einerseits ein sehr schöner schön gemachte Folge von diesem Podcast und andererseits natürlich wahnsinnig traurig, weil das jetzt halt auch dann knapp sechs Jahre waren. Die, die haben sechs Jahre lang über Käse ja, gepodcastet. das haben sie, genau in diesem Tonfall haben sie das auch mehrfach. <lacht> ja, die haben... Ich kenne nicht mal sechs verschiedene Käses. <lacht> ja, und die haben jeden Monat zwei davon verkostet. Ja, und das war sehr schön und habe ich gerne gehört und schade, dass es vorbei ist. Und dann gab es endlich mal wieder eine neue Folge vom Ohrensessel-Podcast. Ohrensessel? Ja, nach fast anderthalb Jahren äh, haben die sich mal wieder gemeldet und haben über Reply All gesprochen, ein amerikanisches Storytelling-Format. Ich würde total gerne eigentlich äh, überlegen, so, weil ich kenne den Podcast natürlich nicht, ich höre keine Podcasts, was Ohrensessel so sein könnte. Also ein Ohrensessel, also warum der Podcast auch so heißt. Ein Ohrensessel ist ja eigentlich so ein Sessel, der hier so ein, ich mache Bewegungen mit meiner Hand, so kreisförmige Bewegungen links und rechts, ja. der so einen großen, so eine Lehne, ein so bisschen, eine Lehne mit mm -hmm. so ein bisschen Rundung und so hat. Aber offensichtlich geht es ja irgendwie um das Hören, weil ja ein Podcast. Mm -hmm. Also sollte es ein Podcast sein, bei dem man sich im Sessel zurücklehnt und seine Ohren benutzt? Oder sitzen sie in Sesseln beim Podcasten? Oder ist es doch ein Podcast über Möbelstück? <lacht> Ja, genau. Deswegen haben sie über einen amerikanischen Storytelling-Podcast gesprochen. Ich habe absichtlich eben noch nicht zugehört, weil ich mir noch alle Optionen offen halten wollte. Wird es irgendwann mal ergründet in dem Podcast, warum der Ohren sässt? Ja, in also. Folge 1. Das macht Sinn. Und was noch? Naja, es ist halt ein Podcast über Podcasts. Die beiden... Oh, wie innovativ. Wer macht denn sowas heute noch, Jörn? Weniger als man denkt. <lacht> ja. Wirklich. Ja, das ist im Augenblick das einzige aktive Podcast über Podcasting. Du meinst neben dem Hot -Journal, ja, journal von Jörn da geht es ja um, um Podcasting an sich. Aber halt so, sich mit einem bestimmten Podcast auseinanderzusetzen, das machen nur die. Audiophil gibt es auch nicht mehr. Nee, nee. Ist schwierig. Hatte keine Zeit mehr. Und ja, auch leider nicht mehr den Sendegarten. Sendegarten auch nicht mehr. Deswegen. Deswegen. Es ist umso schöner, dass es. Hört bitte alle den Ohrensessel. Es ist ein toller Podcast über Podcast. Ihr könnt euch dabei gemütlich in eurem Sessel zurücklehnen und eure Ohren spitzen. Die beiden, also Karina und Sandro, sind große Fans von Reply All und das hört man auch. Das sagen sie mehrfach. Also richtig doll. Oft in den ersten 25 Minuten. So doll oft, dass es mich langsam anfing zu nerven und ich kurz davor war die Episode zu, zu skippen, obwohl sie so schön war, weil super vorbereitet, also inhaltlich sehr, sehr tief, wahnsinnig liebevoll produziert und trotzdem war es mir halt einfach viel zu viel Fanboy und Girltum ähm, und dann ging es aber, kam sie irgendwann endlich an den Punkt, wo Reply All zu Ende war oder zum Ende hinging und warum es dazu kam und was dazu führte und was da die was da was daraus folgte und dann wurde es wieder dieses Format was ich so mag an dem Ohrensessel dass sie einordnen dass sie ähm, erklären und das ist dann so ein ja so dieser gewohnte Rezensionspodcast den ich so toll fand ich habe dann tatsächlich mal nachgefragt allein die Produktion Schnitt und so weiter hat 30 Stunden gedauert, sagt Sandro, das war, hört man auch und das Ding ist im Wesentlichen eine Liebeserklärung, nicht nur an Reply All, sondern an Podcasting insgesamt. Okay. Als nächster Punkt auf der Liste steht Hab neu, nur no Süg nicht geschafft. Es gibt offensichtlich eine neue Folge vom Hai Alarm Podcast. Das ist richtig. Und in dem sprechen Jörn und Benny wieder über ein oder zwei Hai-Filme. Ja, Claudio war auch dabei. Claudio, du bist Claudio. der Einzige, was? Claudio. Ach so, Entschuldigung, das war sehr unqualifiziert. Wer ist Claudio? Ist das jemand mit diesem Kino oder so? Hattet ihr nicht mal so jemanden mit dem Kino? Ja, nee. Aber nee, der war das nicht. Nee, ist das Claudio ein Fan ist, äh, von euch? ist A, ein Fan, B, ist er aber Schauspieler <lacht> und Synchronsprecher. Nein! Ja! Wirklich? Ja, das hast du gar nicht erzählt. Ja, doch, habe ich dir erzählt, als ich das Wochenende nach Hamburg gefahren bin, du musst um das nicht aufzunehmen. Bescheid sagen, wenn ich dir zuhöre. <lacht> ja, und wir haben also. Wir Schauspieler und Synchronsprecher, ja. was hat der schon gesprochen? Er Kennt hat man sich den nicht so Ah, deswegen habe ich das wieder vergessen. <lacht> nee, guter Typ, wir hatten richtig Spaß. <lacht> Claudi Ach, Achso, schreibt man so Claudi und dann Strich Yu? Nein. <lacht> Nein, das macht man nicht. <lacht> Claudi, ich Ich hasse dich, bei Wehe, du schneidest das raus. Ich hasse dich. Das war super ja. witzig. Nee, eigentlich nicht. Also, Doch. Was war daran dann nicht witzig? Ich habe noch nicht mal verstanden, dass das witzig sein sollte. Claudi, egal. Kennt Wenn jemand von euch das auch witzig findet, ja, nicht mir, schreibt mir nicht. Ich, ich will das nicht lesen, aber schreibt Jörn einfach direkt, dass das witzig war. Schreibt ihm bitte hier, Scharzen. deine Frau ist super witzig. In erster Linie dieser claudi u joke Ihr merkt schon, Gesche könnte einen Campingplatz in Kopenhagen in einem ehemaligen Vorbetreiben. betreiben. Weil ich keinen Bock auf mein Meldet euch nicht bei mir, sondern schreibt direkt meinem Mann. Ich mag Menschen, Ja. meistens, manchmal, gelegentlich, doch, doch, oft, immer mal wieder, <lacht> punktuell. Ja, ja es, genau, es gab eine Folge neu vom High Alarm Podcast am 20. kam hier raus. Die ist die bestimmt raus. spannend. Super witzig geworden, Nord-Süd-Gefälle haben wir diesmal nicht geschafft, das war schade und wenn ihr noch Bock habt, mir einen. Eine kleine Jubiläumsnachricht zu schicken. Demnächst erscheint Jörn Schaas feiner Podcast in der Episode 400. Dann könnt ihr noch schreiben an omg400.jörnschaar.de. Nicht wirklich. Doch. Oh mein Gott. 400.jörnschaar.de. <lacht> 400. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da könnt ihr ja, <lacht> Autokrise und so schreiben. Und abgesehen davon bin ich der da Meinung, dass Christian Linden als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis Gesche ihren Satz beendet. Ja, ich wollte noch was sagen. Schon wieder? <lacht> Gibt es überhaupt nächste Woche eine Folge von Jörn Schaasfeim? Ja, Central? sicher. Du bist doch weg. Ja, Magic. Willst du die vorproduzieren? Ich kann ja meinen Kram mitnehmen, einfach. Oder passt es nicht mitgenommen? Ja. Nächste Woche lässt Jörn mich nämlich im Stich, muss man mal sagen, wie es ist. Jörn fährt weg, ich bleibe hier. Und ich wollte das noch sagen, dass ich in mein, ja, meinen mach. Vorstellungsgottesdienst in ja. Riesebü habe. Und dass, wenn, das, wenn das klappt, also ich wollte noch erzählen, dass ich, Jörn, ich wollte den Leuten noch erzählen, dass ich am Sonntag, wenn du weg bist, einen Vorstellungsgottesdienst habe in Riese, weil ich mich da beworben habe. Und wenn das klappt, dass wir dann da vielleicht im September schon hinziehen. Und wenn uns jemand noch in Husum besuchen will, dass die das dann vormachen müssen. Und, und sagt wir, bitte Bescheid. Und, und Ja, könnt ihr. Und dass wir noch nicht ganz wissen, deswegen was mit Deichpott ist. Meinst du, das interessiert die Leute oder ist das. Geht so. Nee, dann lasse ich das auch. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten ja, sollte, weg. bis er das tut oder ja. bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörg Schaas für einen Podcast. Okay. Alles Gute. Tschüss.